Wir alle kennen Bargeld, aber alternative Zahlungsmittel werden immer populärer. Daher klären wir heute die Frage, Bargeld los oder Bargeld und los? Die unterschiedlichen Zahlungsmittel im Zahlungsverkehr lassen sich auf Verkehrsmittel im Straßenverkehr übertragen. Dabei steht das Fahrrad für Bargeld, das Auto symbolisiert die Karte, das Elektroauto stellt Mobile Payment dar. Fangen wir mit unserem Star an, dem Bargeld. Altbekannt und in aller Hand. Ein großer Vorteil, es ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel und wird daher überall akzeptiert. Genauso kann man mit dem Fahrrad auch auf Feldwegen oder an Einbahnstraßen fahren. Außerdem sind sowohl Bargeld als auch das Fahrrad für die gesamte Bevölkerung geeignet. Schon Kinder lernen auf dem Fahrrad den Straßenverkehr kennen und üben mit Münzen und Scheinen den Umgang mit Geld. Da Bargeld materiell ist, kann es nicht digital gehackt werden. Man kann es bei Banken abheben und könnte so Verluste bei Negativzinsen verhindern. Zudem wahrt Bargeld die Anonymität. Einzelne Zahlungen können nicht nachverfolgt werden. Da Fahrräder keine Kennzeichen haben, ist auch hier die Privatsphäre geschützt. Allerdings wird diese Anonymität von einigen für illegale Geschäfte, wie Schwarzarbeit, missbraucht. Außerdem kann man Bargeld fälschen. Des Weiteren ist es als Zahlungsmittel auf seinen Währungsraum beschränkt. Mit dem Fahrrad kommt man zwar an viele Orte, doch weite Strecken bis nach China sind schlecht möglich. Der wahrscheinlich größte Nachteil ist, dass man nicht im Internet bezahlen kann obwohl immer mehr Zahlungen dort getätigt werden. Wer etwas im Internet kaufen möchte, kann die Karte nutzen. Mit Bargeld im Duell ist sie sehr universell. Genauso bringt das Auto einen überall hin, auch auf die Autobahn. Außerdem ist die Karte sicherer, sie ist durch einen PIN geschützt und kann im Notfall gesperrt werden. Auch Autos lassen sich abschließen und sind durch eine Alarmanlage gesichert. Über das Kennzeichen sind sie registriert und zurückzuverfolgen. Die Karte trägt den Namen des Eigentümers und Zahlungen werden dokumentiert. Praktisch ist ebenfalls, dass man mit der Karte außerhalb des Währungsraumes bezahlen kann. Dadurch ist es möglich, auf das Tauschen der Währung zu verzichten. Wer es eilig hat, kann statt der Karte Mobile Payment nutzen. Das hat alle Funktionen der Karte, ist aber schneller und aktueller. Allerdings braucht man für Mobile Payment ein aufgeladenes Smartphone. Daher ist diese Methode nicht für jeden zugänglich. Achtung! Da gewinnorientierte Privatunternehmen auf Mobile Payment Einfluss haben, gibt es hier keine einheitlichen Sicherheitsstandards. Wir erkennen, dass im Straßenverkehr für unterschiedliche Zwecke verschiedene Verkehrsmittel geeignet sind. Genauso verhält es sich auch im Zahlungsverkehr. Bargeld sollte auf jeden Fall erhalten bleiben, da jeder es verwenden kann und es Privatsphäre garantiert. Aber unsere Welt wird zunehmend digitaler, weshalb sich Bargeldzahlungen vermutlich reduzieren werden. Wir sollten also auch für revolutionäre Ideen wie den von der EZB geplanten digitalen Euro- oder Flugtaxis offen sein.